Der Zeltofen Cheese Stove Heat View. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen hier in unserer Jotte. Lagerfeuer brennt und ähm, ja, uns ist ein neuer Zeltofen zugelaufen. Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Beschreibungen haben mich zwar fasziniert, es ist ein Ofen komplett aus Edelstahl, geschweißt, also dürfte ein sehr wertiger Eindruck nachher dann gleich machen. Ähm, es handelt sich um den Cheese Stove. Das ist ein ganzes System von Zeltöfen. Das fängt an vom Ofen selber über einen Wasserspeicher, über ein kleines Backofenfach, was man dazu setzen kann. Aber was wir heute hier in diesem Karton wohl drin haben, ist der Cheese Stove Heat View und den möchte man jetzt einfach gern mit euch zusammen mal auspacken. Also ihr seht, der Cheese ist ein sehr formschöner Ofen, würde ich mal sagen, er ist ähm, sehr durchdacht konstruiert mit ein paar nette Eigenheiten, die die normale Zeltöfen nicht mit sich bringen. Da wäre vielleicht als erstes dieses Sichtfenster hier zu nennen, wo ich einfach doch ein kleiner Einblick in mein Feuer kriege und einfach auch ein bisschen Licht noch ins Zelt reinkriegt. Er ist vollständig verschweißt, eben aus Edelstahl. Das unterscheidet ihn auch nochmal von unseren bisherigen Zeltöfe, Aber ich glaube das wichtigste Merkmal hier bei diesem Ofen ist seine Größe und er ist durch seine kompakte Maße einfach der kleinste aller unserer Zeltöfe. Die Leistung, das mag jetzt mal noch dahingestellt sein, was er denn so mit sich bringt, das wäre mal einfach ähm, dann auch mal noch teste. aber der erste Eindruck ist, dass er tatsächlich über den kleinste Brennraum verfügt. Ähm, ich denke, er wird gut ziehen, also er ist ähm, gut konstruiert, was die, die Befeuerungsklappe hier angeht, die ist groß genug, da kriege ich auch große, größere Hölzer rein. Ähm, ich habe ein gutes Zulüftsystem, was ich gut regeln kann. Und der Abzug mit dem 60 mm Rohr, das erscheint uns ähm, durchaus als sehr praktikabel zu sein. Auch die Abluftrohre, die, die Rauchrohre sind aus Edelstahl. Von daher schön, fein, ähm, komplett aus einem Guss, sage ich jetzt mal. Sei geldsicher wert. Ähm, ja, wie er sich dann schlägt von der Leistungsgröße von der her, das muss er dann noch zeigen. Da werden wir hoffen, dass wir bei nächster Gelegenheit einfach mal dazu kommen, ihn auch anzufeuern. Von der Größe her tippe ich drauf dass er jetzt für ein mittleres Tentipi oder auch für ähm, eine Kode gut geeignet ist dass man da eine ordentliche Wärme rauskriegt. Für größere Zelte wird das schwer haben. Also zum Beispiel vergleichbar, wenn man jetzt ein, die andere Edelstahlöfe wie der Heelsport oder der Tentipi nimmt, die haben ein deutlich größeres äh, Brennkammervolumen und deutlich mehr Leistung. Die sind auch für etwas größere äh, tibiförmige Zelte geeignet, aber der hier, wie gesagt, ich schätze mal ähm, für eine Kode wunderbar und alles andere muss ich zeigen. Also ich hoffe, dass ich euch neugierig gemacht habe auf den Cheesdorf. Abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr mit, sobald wir diesen Ofen anfeuern. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jodeland.